Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir ein Spiel namens Linger in Shadows und ich bin ganz ehrlich, ich weiß absolut nicht, was uns erwarten wird. Ich weiß aber, dass es ziemlich laut ist bei mir gerade, weil ich Kopfhörer benutze mal endlich. Tatsächlich, ich muss ganz kurz nur den Kopfhörer so ein bisschen leiser machen, für euch ist genau dasselbe. So sollte passen. Ja, das Spiel kam 2008 raus. Ich habe das zufällig gefunden. Ach, ich dachte schon, es kommt irgendeine ins oder so. Ich habe das zufällig gefunden, als ich ein bisschen rumgeguckt habe. Ich habe ein anderes Spiel gekauft noch. Ich habe wegen DLCs für COD geguckt und aus irgendeinem Grund kam mir das Spiel dann als Vorschlag. Und ich habe sonst ein bisschen rumgestört bei den PSN. Ich finde das immer cool. Vor allem der, auf dem Handy habe ich den PS-Store einfach drauf, dass ich dann Vorschläge für alle PS. Spielgeräte, also PS3, PS4, PS Vita Momentan noch Und halt die Portables sind auch dabei Und dieses Spiel hat tatsächlich nur irgendwie 3.90 oder so gekostet Irgendwie so um das rum Und es sah recht cool aus, es klang cool Ich würde sagen, drück mir Start Und Linger, Watch und in Shadows and Demos Scene. It is not meant to be a game. Oh. Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Ich kann meinen Controller nicht bewegen, das macht nichts. Ah, doch jetzt. Ach so, ich kann ihn schützen. Mal schauen, was passiert, wenn ich ihn voll schüttle. Linger in Shadows Okay, bis jetzt bin ich sehr verwirrt, was passiert? Okay. Irgendwie habe ich was gelesen, ich muss was Bestimmtes finden. Ich drücke mal L2. Und nur wenn ich dieses bestimmte Ding gefunden habe, komme ich weiter. Sonst bin ich in der Endlosschlaufe drin. Okay. Kurzes Menü angucken. Jetzt habe ich mit den Steuerkreuzen was. Ich weiß nur nicht was, aber wir nehmen das mal auf. Ich bin sehr verwirrt, dass da abgeht. Ah. Okay. Ich kann also mit R2 und L2 jetzt schneller und langsamer machen. Ah. Okay, ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Einen Panda finde ich ganz süß eigentlich. Okay, hier gehe ich zu weit zurück. Das heißt, ich habe in diesen, dieser Szene etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ach, Okay, mit Dreier kann ich die Kamera stabilisieren. Okay, Moment. der rote Balken fühlt sich hier mehr, ich das drehe. Okay. Das war so meine Turbulenz, die ich suchen musste. Ich bin ehrlich, ich ich lade das hoch. Also mir gefällt. Ich mache dann einfach ein Video draus. Mal schauen. Ich finde es cool. Ein bisschen speziell, aber cool. Und ich meine, es sind 6 Minuten, die wir durchspielen müssen. Ah, unten sehen wir, unten rechts haben wir jetzt 3 von 5 habe ich erreicht, okay. Aber was das hier darstellt, das habe ich noch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Ah, wir spulen mal weiter. Ich genieße zuerst mal die Szene. Dann schauen wir ab, wann wir zurückgespielt werden. Wow, okay, ich habe nicht die besten Kopfhörer, aber das klingt geil. Ich bin froh, dass ich überhaupt Kopfhörer habe, jetzt ehrlich gesagt hat. Ich guck mal kurz was. Okay. ich habe nur kurz geguckt wegen dem Sound für euch und ja, der ist besser. Okay, da habe ich jetzt was verpasst. Die Katze wird voll süß. Ich lasse mal kurz zurückspulen. Moment. Okay, mit dem Menü sehe ich jetzt nämlich, ab wann ich irgendwie was agieren kann. Da kann ich irgendwas machen mit Steuerkreuz. Da war das Ziel oben rechts, war jetzt gerade das Zielkreuz da. spielt sich einfach ein richtig guter Drogentrip, aber irgendwie gefällt es mir. Hier müsste ich noch irgendwas machen können. Und zwar ab hier... Aber ich kann nichts machen. Ah, ich kann doch nichts machen. Okay. Alter. Irgendwas ist speziell an diesem Hund also und die Katze chillt einfach da und Guck zu. Die ist sogar im Titelscreen dabei und im PS Hauptmenü hat man einen richtig geilen Track drauf. Da kann ich Kreis drücken. Ist nur ein Teil davon, was ich machen kann. Aber ich muss es machen, weil es einen Teil des Rätsels oben füllt. Okay. Wie geil. Hui. Ah, mir Kreis hab ich wie eine Taschenlampe. Ich spule mal weiter. Aber zwei Sachen habe ich jetzt schon gefunden. Von den wahrscheinlich drei in dem Fall. Ah, hier ist wieder was. Hier kann ich... Ah, ein Hund, den Hund. Ich drehe meinen Controller mal. Das macht gar nichts. Also, ja, es dreht den Hund halt, aber sonst... Okay, hier kann ich schütteln. Machen wir das doch mal. Jo. Das war aber nicht alles in dem Fall. Oder? Hier kann ich Nebel dazu machen oder wegnehmen. Alles voll damit. Okay, das bringt gar nichts. Irgendwas fehlt mir noch. Da war was darf die kamera nicht immer locken da dreht sich was okay der schatten dreht sich wir lassen mal laufen jetzt Wisst ich kann mir vorstellen, dass das Spiel oder nicht spielen, diese Demo, äh, zu der Zeit, 2008, halt wirklich, wirklich top war. Unterdessen sind wir jetzt für einiges gewöhnt von der Spielindustrie. Aber, ups, ich habe jetzt Kreis gedrückt, sorry. Unlocking Sigil of Time. Sie haben eine Trophäe verdient. Oh, Sigil of Motion kommt. Ach, die geben mir alle Trophäen jetzt so. Siegeld of Chaos. Ach, die spielen alle Siegel. Sieg Sieg, ist jetzt so. Also alle. Äh, wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich meine fünf. Äh, Dinger, die ich gemacht habe. Oh, kratzt mal, sorry. Ja, heute tatsächlich ohne Alkohol, weil. Das also mache ich nie schließlich sonst, ja. Nein, ja, gestern Abend war ein bisschen schön. Gut. Greetings to Andromeda Software Development. Wie geil. Und was ist jetzt Watch? Wir gehen nochmal durchs Watch. Ich glaube, dann läuft einfach nur wie ein Film alles durch. Ich lese nochmal ganz kurz schnell, was das ist, weil ich habe das vorhin nicht ganz verstanden. Lingering Shadows ist ein Experiment in, in die. Into the Realm, also in die Welt von Inter Interactive Digital Art. It is not meant to be a game. Also es sollte kein Spiel sein. Das sieht man. Es ist trotzdem cool. Ach, da geht's noch weiter. Scheiße. Äh, Weil es im PS3-Story wird es meistens verwechselt und... ...und es zieht sich weit außerhalb der Normen von dem Spiel. Es soll eine Erfahrung sein, die man selber erkundet. Schau dich über den Rahmen hinaus... Um, was du sehen kannst. Äh, wenn du neue Sachen suchst und mit den Motion-Sensor-Controllern äh, rumspielst. Aha, vielleicht hätten da die... Gut, ich habe kein PS-Plus, äh, kein PS-Motion. Vielleicht wäre das noch was gewesen. Äh, wenn du mit denen ein bisschen rumspielst, bist du vielleicht überrascht, was du alles rausfinden kannst. Wir hoffen, dass es eine einzigartige Reise wird, die dir Spaß machen wird. Demo-Szenen. Lingering Shadow was per Plastic, from dynasty below an explanation of the history, also wie die Geschichte. Ist eigentlich recht, recht interessant. Okay, wer sich das lesen will, darf natürlich gerne lesen. Ich lese mir das nachträglich, ich will das jetzt nicht alles so vorlesen. Aber kurz noch in den Watch reingehen und dann wäre es das eigentlich auch schon gewesen. Ja, eben, hier habe ich jetzt keine Kontrolle außer R2L2. R2. Ich gebe einfach mal schnell, also ich gibt durch. Ich guck mal kurz, ob das jetzt einfach wirklich noch mal das gleiche ist, aber ohne. Nee, trotzdem kann ich hier wieder interagieren. Aber wahrscheinlich gibt es hier keine Unterbrüche, wenn ich was nicht habe. Sondern hier zieht es einfach alles durch. Ah, ich, weil, ich, weil ich alles habe vielleicht. Und die Katze sieht echt cool aus. <lacht> Sorry. Ich bin immer ein Fan von Katzen, egal. Also, ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt mal hier schnell. Ich dachte mir schon, als ich hier war, in diesem Screen. Ich habe FIFA Street natürlich noch drin. Äh, uh, ja cool, ich komme jetzt nicht auf die Trophäen. Wenn ich das Spiel zumache, ist glaube ich weg. Ich probiere das gleich, aber ich mache zuerst mal ab. Warte noch. Probier, nee. Ich, ich mache mal kurz. Spiel verlassen. Ich hoffe mal, die, ab die Aufnahme bricht nicht ab. Weil das PS3 hat es noch anders gemacht, das PS4. Ah, ich hab Glück. Cool. Ja, das ist mein Hintergrundbild. Tada. Das habe ich damals schon das. Also ein kleiner Junge ist ein bisschen übertrieben. Ich komme mit 17. Wann habe ich die PS geholt? Das nimmt mich trotzdem wunder wegen den Trophäen. Äh, wann, wann habe ich die PS geholt? Gute Frage. Erstes Lehrjahr. Äh, 16. Hm. 16, ja. Da wurde ich gerade 16 mit dem Geburtstagsgeld, glaube ich sogar. Ja, auf jeden Fall ist es Zeit ja. Unterdessen habe ich alles hier rumstehen PS1, 2, 3, 4 und ich bin ein bisschen dabei, die ganzen Konsolen zu entstauben gerade, ein bisschen Ordner reinzubringen. Äh, kann also sein, dass zwischendurch mal plötzlich ein PS1 oder 2-Spiel auftaucht auf dem Kanal jetzt mal so nebenbei und ein Gamecube spielen. Äh, die alte Xbox, ich wollte Halo schon ewig mal spielen. Es gab was ganz anderes, ich weiß. Wir haben nur 57% der Trophäen bekommen. Und alle anderen sind Hiddens. Ach du Scheiße. Ja, das ist okay, aber. Freeze a minute play time in order to force your way through Ribs in Reality. Use it wisely for this power that can overcome Rage. Oh nice. Finde ich voll geil. Ach so, wenn, das sind meine interaktiven... Was auch immer dann. Cool. Was ich alles äh, interagiert habe mit. Cool! Also, ja, das war Lingering Shadows. Äh, ist nicht teuer, wenn es sich interessiert. Es macht echt Spaß. Das ist voll cool. Diesen Screen hatte ich am Anfang. Ich fand den voll schön. Mit dem Panda, der Katze unten und dem Hunden. Die Musik dazu, das ist so geil. Äh, ja, ich habe vieles kostenlos gedownloadet hier immer. So <lacht> Viel ist auch eine Demo wie I Am Alive, was ich eigentlich schon lange spielen wollte, mal, aber nie gemacht habe. Das wollte ich mal noch anspielen und... Das ist eigentlich einfach so ein Billow Street Fighter, aber es war kostenlos. Das ist eine Demo. Assassin's Creed kommt auf jeden Fall. Dust weiß ich gar nicht mehr, ob die noch online sind. Ich glaube schon. Schon ewig nicht mehr gespielt. Mirror's Edge kommt, ja. Metal Phone hatte ich gratis. Grid habe ich, aber weiß ich nicht. Ah, ja, Unfinished Sworn hatte ich noch, genau. Ja, auf jeden Fall. Das war Lingering Shadows. Kleines Projekt, halt nur eine Folge groß, aber ist auch okay. Muss ja nicht immer eine Riesenserie sein. Gibt danach wieder genug. Ich bedanke mich bei euch für Zuschauen, auf euch jetzt gefallen. Wir sehen uns nächstes Video wieder. Eben wie gesagt, lade durch das Spiel oder die Demo selber runter. Es gibt viel zu entdecken. Ich habe sicher nicht alles gefunden jetzt, aber ich wollte es eigentlich auch nochmal mal kurz antesten. Ich wusste nicht, dass es nicht das Spiel zählt, weil ich habe nicht wirklich viel gelesen, weil ich mich nicht spoil spoilern wollte. Aber es macht tatsächlich echt Spaß, muss ich sagen. Von daher... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!